Hallo Daniel, willkommen am Spielenprogrammierstand. Ähm, erzähle mal, du hast Pixel News gegründet, oder moderierst du das? Ja, ich bin einer der Mitgründer. Ähm, und wir haben durch langes Diskutieren herausgefunden, dass ich der beste, äh, der beste Moderator bin. Okay. Und die Idee ging von dir aus? oder wer war Nein, ursprünglich äh, unser ursprünglicher äh, ja, der Gründer, war eigentlich der Stefan. Okay. Er hat dann auch begonnen die Website zu machen und äh der Dominik und der Simon sind uns dabei getreten und haben geholfen. Okay. Ihr seid alle Schüler derselben Klasse oder Schule. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Es gibt ja schon einige Gaming-Seiten. Ja, ähm, es gibt viele Gaming-Seiten, nur alle in Deutschland. Das okay. also wollte mal eine österreichische machen. Okay. Habt ihr einen speziellen Wien-Bezug oder wollt ihr für ganz Österreich zuständig werden? Äh, darüber wurden wir glaube ich noch nicht so im Klaren. Ich glaube eher, wir werden jetzt erstmal für Wien sein, aber später mal noch für Österreich. Okay. Ja. Hat ein Lehrer, War ein Lehrer involviert? War das ein Projekt, was ihr für die Schule ausmachen musstet? Oder? Nein, eigentlich nicht, aber äh, ich schätze, wir könnten das zu einer Diplomarbeit überspringen lassen, falls wir es wirklich durchziehen. Okay. Und ihr habt gestern die erste Sendung online geschaltet? Ja, der erste Podcast. Okay, habt ihr schon äh, Feedback bekommen? Ähm, nein, eigentlich noch nicht. Okay. Also von unseren Klassenkollegen schon. Äh, die haben sich es angehört. Ja, angeschaut ja, und angeschaut, gehört. Ja. Und also, es ist ein Videopodcast, verstehe ich das richtig? Die ja, macht Videos, nicht nur hier. Ja. Okay. Okay. Ähm, und die meisten haben halt gesagt, super Video. Ja. Aber selbst bin ich ehrlich gesagt noch nicht so überzeugt. Selbst bist du noch nicht überzeugt. Also, du hast noch keine UAF-Angebote gekriegt oder von so deutschen Privatfernsehshows, <lacht> <lacht> Privatfernseh ist. <lacht> neuen Moderator brauchen. Genau, nicht. Und kannst du erzählen vom gaming packground Seid ihr alles Computerspieler in eurer Schule? Oder ist es eher eine kleine Klick, die Computer spielt und der Rest macht Sport oder so? Ähm, naja, kann man jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, äh, die Hälfte aus unserer Klasse, oder eigentlich mehr, spielen äh, Computer und gerne Computerspiele. Mhm. Ähm, ja, aber der Rest spielt genauso Computer und... Konsolenspiele? Ja, und oder? Konsolen und alles mögliche. Okay. Gibt es Programmierer bei euch auch? Also Einer macht ja die Website, hast du gesagt. Ja. Du ähm, HTML, ne? ja. Ich glaube zwei von uns können HTML oder drei. Mhm. Und der Rest lernt in der Schule derzeit Programmieren. Was lernt ihr da? Derzeit lernen wir BlueJay. Hm? Derzeit lernen wir BlueJay und danach Eclipse. Okay, sehr gut. Ja, was sind eure Spiele? Seid ihr mehr so die Ego-Shooter-Typen oder so die Mannschaftssportler spielen? Jeder andere Ganz Spiel unterschiedlich. Mhm. Wir haben uns überlegt, wir machen auch für die Website Let's Plays, mhm. da, da werde ich für Rennspiele und Xbox-Spiele zuständig sein. Der Dominik wird für 360 xbox spiele also Xbox 360 Spiele mhm. zuständig sein. Der Stefan wird dann für Strategiespiele sein und der Simon für nintendo spiele Also jeder das, was er selber gerne spielt, ja, genau sich ausgeht. Okay, ich wünsche euch viel Erfolg. Danke.